pac Haus. An seinem Geburtstag. Alles schön und friedlich. Bis man sich mal da oben die Geister anschaut. Wir sollen Pacman fangen, aber er ist ganz schön zäh. Hey, sieh dir das mal an. Da ist er, das ist Pacman. Hey, da ist er ja auch. Und da drüben. Ich dachte, es gibt nur einen pac -Man. Schnappen wir ihn uns und verschwinden hier. Verstanden? Ein ganz alter Trick. Aber der Hund fällt drauf ein. Das war wohl zu viel für ihn. Da hat einer angebissen! Oder er wird angebissen. Ein ganz normaler Morgen für Pac-Man, dachte er sich an seinem Geburtstag. Doch alle waren weg. Und alles sieht komplett zerstört aus. Was ist nur passiert? Dachte sich Pac-Man, bis er sich diesen Team Rocket-Heißluftballon anschaute. Party on Ghost Island. Meet Pac-Man. Auf der Geisterinsel findet eine Party statt. Du kannst den echten Pac-Man treffen. Aber da ist so was faul. Schauen wir uns das Ganze noch mal an. Könnt ihr einfach eine Party machen mit meinem Namen, ohne dass ich das lizenziert habe? Und damit, Leute, willkommen zu Pac-Man World Repack, einem Remake von Pac-Man World, was 1999 damals auf der PlayStation erschienen ist und auf Game Boy Advance. Aber da müssen wir jetzt nicht drüber reden. Und ja, wir versuchen 100% jetzt zu machen. Ich kann mir nichts versprechen. Und ich habe das Original tatsächlich nie gespielt. Ich habe aber tatsächlich Pac-Man World 2 auf dem Gamecube gespielt. Ich habe es noch nicht durchgespielt, aber ich habe es auch noch mal angespielt und ich fand das ganz cool. Und ich glaube, das wird so ähnlich. Das ist so ein 3D-Plattformer, ein bisschen collect davon. Ich glaube, aber Pac-Man World 2 ist mehr collect davon. Dieses Spiel hier, Repack, vom allerersten Teil, ne, Ist, glaube ich, ein bisschen weniger collect davon, ein bisschen mehr plattformerhaftig. Aber, weil ich selber nie gespielt habe und nie, äh, das Einzige, was ich weiß, sind halt das, was wir den Trailer gesehen hat, habe ich nicht so viel. Und wir schauen uns einfach an, was das Spiel denn wirklich ist. Okay, ja wir wollen auf Deutsch natürlich spielen. Mit Deutsch starten! Okay, ja. Ich krieg so ein bisschen Banjo kazooie vibes mit der Musik. Böses Schloss. Und dann war die Party! Nein, nein, nein, Idioten! Ich sagte, goldene Schleifen und rote Ballons! Der DJ und die Deko sind schrecklich und ich will Erdmann auf der Torte! Willst du meine Party ruinieren? Mr. Talkman! Schlechte Nachrichten! Was ist denn? Pac-Man ist hier, auf der Geisterinsel. Siehst du, genau hier! Das ist der echte Pac-Man! Äh, naja, du meinst natürlich den falschen! Hoffnungsloser Narr! Du hast Pac-Man also nicht geschnappt! Oh ja, du hast recht! <lacht> äh. Ja, raus damit! Nun, es gab da einen kleinen Unfall! Das wird nie wieder geschehen. Schwachkopf, du wagst es, meine Plan zu ruinieren. Ich lasse nicht zu, dass mir das die Party vermisst. Such ihn, schalt ihn aus. Da haben wir unseren Antagonisten gesehen: diesen Talkman. Der ist ziemlich toxisch. Und hier sind wir. Boah, ich muss schon sagen, das Spiel sieht echt cool aus: von der Grafik her. Und, äh, ja, es gibt auf jeden Fall viele Sachen, mit denen ich euch bereden muss. Willkommen bei Pac-Man World. Dort drüben ist das Geistergebiet. Das auf die Pass auf die Geister auf und schlucke alle Pac-Pillen. Die großen Pillen sind Power-Pillen. Schlucke sie, um Pac-Man zu stärken. Schnapp dir die Geister. Nicht unvorsichtig werden. Der Effekt nach von Power-Pillen lässt nach einer Weile nach. Genau. Wir fangen an mit einem klassischen Gameplay. Pac-Man Gameplay. Oh, und jetzt sind wir Riesen-Pac-Man. Alles kaputt machen. Uh -hup, uh -hup. Alles mitnehmen. Glaube ich mal. Woo! Ich noch ein bisschen was. Boah. Drücke A, um zu springen. Drücke A, während du springst, um einen po auszuführen. po sind nicht nur für Gegner gedacht. Mit ihnen kannst du auch höhere gelegene Stellen erreichen. Hm. Okay. Immer ein bisschen Musik leiser gestellt. So. Boing. Okay, wir können wirklich so einen po machen, so heißt er offiziell. Das ist eine Slut-Medaille, pass gut darauf auf, du wirst sie noch zu schätzen lernen. Okay. Boing. Ähm, ja. Ich spiele dieses Spiel jetzt auf Steam, hat aber auch ein paar Gründe. Sei vorsichtig, Pac-Man, auf, auf dich warten eine Menge Gegner. Schalte sie mit einem Po-Sprung aus. Wenn du Packpillen pillen hast, drücke B, um einen Pac-Pillen-Angriff auszuführen. Wenn du viele Pillen hast, halte B gedrückt, um einen po bom <lacht> Pompen-Angriff Pompen auszuführen. Okay, wir können einmal... Oh, oh wow. wir können einmal den hier machen Bam! Oder Einfach unsere Pillen schmeißen Und hier können wir uns wieder heilen Ja Der Grund, warum ich die Steam-Version, also die PC-Version spiele, liegt einfach daran Dass ich eigentlich auf der, auf der Switch spielen wollte ne, ich spiele normalerweise solche Plattformen auf der Switch Versuche, im um Wasser zu schwimmen, drücke Arm um an die Oberfläche zu gelangen Okay Aber Das Problem ist Die Switch Läuft nicht unbedingt so gut, wie man es erwarten würde, also auf jeder Plattform läuft es eigentlich immer 4K, 60 FPS, das kennt man ja, aber die Switch braucht natürlich wieder seine, seine eigenen Zahlen. Die Switch läuft nämlich auf zwei verschiedenen Modis. Auf der Geistinsel gibt es eine Menge seltsamer Schalter. Betätige sie mit einem po Der grüne Schalter funktioniert nur einmal. Hi ja. Ah ja, genau. Die Switch hat entweder den 1080p 30 FPS Modus oder den okay, <lacht> Soundeffekt oder den 27p 60 FPS Modus. Also je nachdem, was ihr da haben wollt. Aber hier auf Steam ist es einfach 1080p 60 FPS, so wie es gewohnt ist. Boing. Der Effekt des orangenen Schalters lässt nach eine Weile nach. Pass auf, wann der Effekt des Schalters nachlässt. Okay, wenn wir jetzt nicht stehen bleiben. Hui. Dann rollen wir ein bisschen runter. Naja. Schaut mal den Hintergrund an. Das ist ja schön. Diese, <lacht> diese Gestalt im Hintergrund. Nicht cool. Das ist ein Trampolin. Zähne mit einem Po-Sprung auf die Mitte und Hüpfe in die Luft. Aber nicht nur die Qualität ist nämlich anders auf der Switch, sondern der Preis. Natürlich, die, das Spiel kostet 30 Euro auf der PC-Version. Aber die Switch hat nochmal in den Zehner reingehauen. Und es kostet auf der Switch 40 Euro. Also ist ein offensichtlicher Gewinner hier. Führe weiter po sprünge auf dem Trampolin aus, um höher und höher zu gelangen. Boing. Okay, wir haben wir coole Platforming-Ideen. Mag ich. Springe an der Oberfläche des Wassers, um einen Delfinsprung auszuführen. So gelangst du an Gegenstände über dem Wasser. Führe Vorsprünge und Schatztruhen im Wasser aus. Was? Führe pur auf, also auf Schatztruhen. Ah, dazu benötigst du allerdings etwas. Okay, und was ist dieses etwas, das ich brauche? Kann ich das aufmachen? Bam, ja. Yeah. Und hey, jetzt haben wir ein Mario Power. Wir sind jetzt Metal Pac-Man. Ja, jetzt bist doch die Star Music kommen. Und noch eine Zeit. Oh, wir können einfach unter Wasser bleiben, wenn wir wollen. Okay, das finde ich ziemlich cool. Also das Power weiß ich nicht. Ist einfach aus, ist einfach Metal Mario, aber Metal Pac-Man stattdessen. Ist okay. Du, du, du, du. Aber ja, bisher finde ich sehr interessant hier. Das sagt mir das wahrscheinlich auch, ja. In dieser Schatztruhe findest du eine Metallpille. Metallpillen lassen sich unter Wasser laufen. In metallischer Form bist du unverwundbar. Ah, okay, das hört sich ja ganz gut an. Bam, okay, schade. Das geht nicht. Okay, hier sind die Checkpoints. Gute Arbeit, Pac-Man. Du hast einen Rücksetzpunkt erreicht. Solltest du einen Fehler machen, kannst du von deinem zuletzt besuchten Rücksetzpunkt erneut beginnen. Hast du schon einmal eine Temporolle mit X versucht? Halte X gedrückt und lass wieder los, um mit der Temporolle nach vorne zu stürmen. Du kannst mit einer Temporolle sogar steile Hügel erklimmen. Also, hier können wir normalerweise nicht hoch. Ah, geht nicht. Aber wenn wir X gedrückt halten, machen wir den Sonic Speed. Wow. Aua. Das hat ein bisschen weh. Wucka, wucka, wucka. Und waka waka waka wow. Ich weiß auch die originale Geschichte, wie dieses Spiel eigentlich zustande kam. Als das Original auf 1999 PlayStation, ihr wisst schon. War ein bisschen interessant. Das ist eine Heli-Plattform. Springe auf die drauf und drücke X, um das Tor zu öffnen. Okay. Also hier rennen wir einfach. Ja, genau, wir rennen ja einfach. Und zwar damals war das so, fürs Anniversary von Pac-Man wollten sie was Neues machen. Und da zu der Zeit 3D-Plattformer richtig beliebt waren, dachten sie sich, machen wir unseren eigenen 3D-Plattformer mit Pac-Man. Und so entstand dann dieses Spiel. Finde ich da interessant persönlich. Wow, gut, dass Pac-Man an den Ecken da immer dran heftet, weil sonst <lacht> wäre ich da runtergefallen. Aufgepasst, du kannst hier abstürzen. Halte Y während du springst, um in der Luft zu hängen. Versuche es, wenn du abstürzen drohst. Was? <lacht> so ein Yoshi-Sprung! So ein Flutter-Jump, wie Yoshi es hat. LOL. <lacht> wie gesagt, ich habe den ersten Teil noch nie gespielt, deshalb das wusste ich nicht, dass es das gibt. Für die Leute, die den ersten Teil gespielt haben, ihr könnt mir ja gerne parallelen erzählen, was so alles ihr ja, wiedererkennt und was alles neu ist. Weil ich meine es soll ein bisschen noch was neu sein, außer die Grafik, ne? Was machen die zwei da? Muss ich erstmal die 1 aktivieren und dann kann ich die 2 aktivieren oder wie ist das? Ich mag den Hintergrund. Das ist echt schön designt alles. Das ist wirklich alles schön designt. Muss man zugeben. Blaue Schalter sind wirklich seltsam. Wenn du Schalter 1 drückst, kannst du Schalter 2 drücken. Wenn du diesen Schalter drückst, bewegt sich die Heli-Plattform in die entgegengesetzte Richtung. Geh jetzt zurück zum blauen Schalter unten und sieh nach, was geschieht. Okay, machen wir erstmal einen Checkpoint. Zack. Okay, let's go. Und da wollen wir uns jetzt erstmal die Chest holen. Nein! Da ist pac gestorben, aber wir respawnen ja hier an unserem Checkpoint. <lacht> ja, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Man muss genau hier draufstehen. Ich bin nämlich schon gerannt davor, das hat was nicht mehr gezählt. Bam. Und da kriegen wir ein One-Up. Also, so gesehen, gar nichts. Was ist das denn hier? Oh, ah ja, damit kommt Pac-Man automatisch den Punkten hinterher. Das ist ja cool. Ja, ich finde das Spiel sehr ja echt schön. Wow! <lacht> wow. Und ich finde auch sehr gut, dass sie dieses Design von pack behalten haben und nicht das Design von Packers back genommen haben, das mochte ich persönlich nicht. Und ja, das ist ein Früchtetor. Dahinter befindest du Schalter, Bonusbuchstaben und andere Dinge. Manchmal findest du dahinter sogar Schlüssel, mit denen du deine Freunde befreien kannst. Öffne alle Früchtetore, um deine Freunde zu befreien. Ach, ist ja schon jemand von meinen Freunden? Bam! Komm ich denn da durch? Äh, okay. Manchmal findest du dahinter Sch Schalter. Okay, wie öffne ich denn das? Hinter dem Früchtetor wartet ein gelber Schalter. Wenn du den gelben Schalter betätigst, erscheinen Pillen oder Powerpillen. Okay. Ah, man muss immer die richtige Frucht irgendwo im Level sammeln und dann kann man hier durch. Yep. Boing. Und jetzt machen wir wieder Wacka Wacka Action. Und hier sind Geister. Die müssen gefressen werden. Der Geisterboss, die Talkman Statue, wartet auf dich. Zerschmettern ist angesagt. Okay. Kommen wir nicht hoch? Jetzt. Abgeschlossen. Das war das erste Level. Das war ziemlich cool, war ein gutes Tutorial-Level. <lacht> Wo sind wir denn jetzt? Oh nein! Slot-Bonus! Bin ich hier bei Mario Bros. 2 oder was? Okay, wir schmeißen jetzt unsere Slots rein. Jetzt können wir drehen! Boing! Ich bin nicht gut in, äh, in den Dingern, ne? In dem armigen Banditen, oder um wie das heißt? Okay, nach der Kirsche. Nein! <lacht> okay, zwei Kirschen, immerhin. <lacht> Anfängerglück. <lacht> cool. Boing. Aber ah, wir können nochmal, stimmt. Okay, machen wir nochmal Kirschen. Noch der Erdbeer. Nein! Rigged! Rigged! Naja, das ist genauso wie im Real Life. Das ist genauso wie im Real Life. Einfach rigged. Was machen wir denn jetzt? Wir schmeißen da nochmal rein. Oh nein! Overflow! Okay. Wir haben mich alle pillen, oder was soll das heißen? Wir haben alles an Obst. Okay, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das 100% wichtig ist, alles zu sammeln. Ich werde es versuchen, aber ich werde nichts versprechen. Und wir kriegen ein one up Dankeschön. Alright. Ich fände es sogar besser, wenn man das nicht sammeln muss. Keine Insel. Weil das wäre ein bisschen anstrengend. Episode Räuberbucht. Freigeschaltet. Gebiet Piratenschiff. Okay, und das ist die Overworld. Soweit ich weiß, kann man einfach jedes Level machen, was man will. Aber wir wollen natürlich alles nach Reihe nach machen. Oh, was? Geschichte, Filmsequenzen und Credits ansehen. Okay, ihr seht mal, wie viele Cutscenes es gibt. Es gab den öffnungs cutscene die Prolog. Und es gibt noch viel weitere. Also ein paar Filmchen haben wir noch. Was auch immer das hier ist, keine Ahnung. Können wir nicht interagieren mit. Genau, hier ist die erste Welt. Piratenschiff. Werden wir auch eins sehen. Ich weiß es nicht. Wäre schon ganz cool. Das ist ganz cool hier. Ein Modus, in dem du geöffnete Irrgarten-Stages spielen kannst. Achso, Irrgarten sind die Classic-Stages. sieht das schon so wie damals Pac-Man. Auf Arcade und sowas. Die machen wir dann am Ende. Würde ich sagen. Immer nach einer Welt oder so. Mal schauen, wie ich das gestalte. Ach, schau mal. Okay, hier gab es gar keine 100%. Aber es gibt schon 100% anscheinend, weil hier kann man einen Schlüssel, diesen Vogel und den Pac-Man Buchstaben sammeln anscheinend. Na gut, versuchen wir es. Ich weiß noch gar nicht, wie ich das jetzt hier gestalte, zum Beispiel die Länge der Folgen. Deshalb, es kann sein, dass die nächsten paar Folgen die Länge ein bisschen anders sein werden, weil ich mich mittendrin umentscheide. Es kann mal vorkommen. Okay, wir brauchen auf jeden Fall die Metallpille, sonst können wir da an diese Kisten nicht dran. Das heißt, es muss irgendwo eine Metallpille sein. Und falls ich manchmal langsam spiele, liegt das. Oh, oh, oh, oh mein Gott, ein Creeper! Eine Bombe! Äh, bam! Falls ich langsam, manchmal langsam spiele, liegt das einfach nur daran, dass ich mit bluetooth angeschlossen bin und dadurch der controller manchmal nicht interagiert manchmal keinen bock hat meine input zu lesen das ist leider so auf steam manchmal ich weiß nicht ob ihr das auch habt das problem nur dass ihr bescheid wisst ich bin nicht schlecht versprochen ich bin nicht schlecht na komm so das ist weg gut Checkpoint. da oben ist was gesehen da oben ist eine kiste Und diesen piraten ja oh gott ich kann ihn nicht besiegen äh, äh. Will ich ins Haus? Ja, ich schätze schon. Komm mal rein. Na, ja, dann kommen wir wieder raus. Boing! Oh mein Gott! Aua! Das ist Squawks! Böser Squawks. Okay, wie kommen wir denn hier rein? Achso, die Kirsche haben wir schon. Okay. Ich dachte, die hätten wir noch nicht. Okay, waka waka. Waka waka nom nom. Ich möchte auch so coole Piratenhüte haben, wie wir das haben. Glaubt ihr, es gibt Cosmetics? Also so Hüte, die man freischalten kann. Das wäre cool. Ich finde das richtig cool, wenn es das gäbe. Okay, hier ist eine Kiste. Merken. Ah, aua! Okay, man hat mal. Ah, au, au, au, genug Leben. Dass man nicht sofort down geht. Das ist zumindest etwas. Hier Checkpoint, den brauche ich dringend. Oh Gott, ist hier oben eine Vitalpille Und muss ich die von da hinten mitnehmen? Nee, okay. Ich habe ein bisschen zu überkompliziert gedacht. Die ist hier. So, damit bin ich auch unverwundbar sagte der Tatsache, ich kann auch Gegner unter Wasser damit besiegen. Sehr gut. Und ich bin allgemein schwieriger und stärker. Also, was heißt schwieriger? Schwerer. Das meinte ich. Boing, boing. Alright. Ich glaub, dann haben wir bisher alles. Können wir weiterziehen? Hilfe! Ich will nicht sterben. War da oben noch was? Da war noch ein Fass. Boing! Ja, da oben ist. Okay, das ist eine Plattform, die irgendwo hinführt. Da müssen wir gleich mal lang. Wir ja, haben ein P. Schon, das haben wir gefunden. Ja. Ach, vielleicht zeigen sagen ja die Pac-Man-Buchstaben, wie lang das Level noch ist. Das könnte sein. Bin mal gespannt. Wo finden das denn? Ist das nur eine Abkürzung oder gibt's ja. Uh, ist ja was Neues. Hä? Oder auch nicht. Das kennen wir doch schon. Aber, hier haben wir das A und noch ein Checkpoint, wow, was wir denn hier? Okay, hier übt jemand schießen, der soll nur mich nicht abschießen, dann ist das okay. Du, du, du, du. Oh, Leben, ich brauche ganze Leben, sieht aus wie so ein Pizzastück, oder? <lacht> oder? bin das nicht. Keine Ahnung, vielleicht soll es auch Pizza sein. Who knows, ich weiß es nicht. Checkpoint. Hier gibt aber sehr faire und ofte Checkpoints muss man zugeben Okay muss irgendwie hochkommen und nicht abgestochen werden bitte das gefällt mir nicht ah hier haben wir hier haben wir die Frucht die wir brauchen zum um zum Torkel zu gelangen und das macht wahrscheinlich die Plattform genau kann man da jetzt nee, komme ich da hoch huh? Ah, oder? Moment. Okay, das ist das Hintergrund. Boing, boing. Ah! Okay, hier werden wir abgeschossen. die müssen wir aufpassen. Da sieht man nicht, wann man abgeschossen wird. Wow! Wow! Boing! Und zack! Ja, also ich finde die Attacken und das Moveset allgemein von Pac-Man gut gelungen, definitiv. Macht doch Sinn für seinen Charakter, dass er sowas kann. Also da alles prima. Ah, ah. Okay, ich meine aber, dass dieser Riesen-Pac-Man hier neu ist, dass es den damals nicht gab. Ich meine da irgendwas gelesen zu haben, dass sie den extra hierfür für das Spiel gemacht haben. Ah, da oben habe ich was Muss Ich da reingehen. Force pufft. Weiß nicht, ob es verpuffen kann. Ich hoffe nicht. Auf jeden Fall. Alles geklappt. Pack. Achtung, die Gegner sind aus Metall. Normale Angriffe reichen nicht. Schnapp dir eine Metallpille. Dann bist du genauso krass. Okay. Dann machen wir das doch. Wenn das so gesagt wird. Und sammeln wir uns noch hier ein paar Glücksspielslots ein. Äh, ich muss hier hochkommen. Hallo. Danke. Boing... Boing... Rein da. Okay, hier sind ganz viele von euch Squawks. Äh. Boah! Nein! Boah! Ich glaube, ich hätte keine Zeit-Chance bekommen, da hinzukommen, oder? Ich habe gerade ein bisschen Angst, dass ich was verpasst habe. Weil da hinten... Ja, ich habe das M verpasst, Wo so war das. Yay! Oh, was? Was passiert jetzt? Oh, spiel Klassisches Pac-Man, aber unter Wasser. Wow. Okay, ich habe lieber die Ansicht tatsächlich. Weil hier sehe ich dann alles. Also normalerweise wird aber Pac-Man nicht so riesig mit so einer Pille, oder? Normalerweise wird er einfach nur... Werden einfach nur die Geister blauen, wenn ich. Aber ich meine, da sieht er mächtiger und krasser aus. Von daher... Ah. Habe ich da nichts gegen? Du, du, du, du, du, du, du. Aber die Musik passt überhaupt nicht irgendwie. So friedlich. Dabei sind wir hier so eine gruselige Labyrinth. Na ja, keine Ahnung. Das hat gar keine Musik zu haben, wahrscheinlich. Weil früher hatte man ja auch hier gar keine Musik. Ist dann, das wäre dann schon ein bisschen langweilig gewesen, glaube ich. Du, du, du, du, du, du. So, waka waka waka. Und das war's abgeschlossen. Yeah, Pac-Man macht einen Tanz, um zu zeigen, wie cool er ist. Und jetzt möchte ich mal ganz kurz gucken, können wir noch zurück? Also hier ein Zeug auf jeden Fall. Schau mal, schau dir mal an. Ja, hier, hier ist etwas, was wir verpasst haben. Ja, und hier ist dann... Ah, so soll man eigentlich hochkommen. Oh, okay. Herbert ja, jetzt fehlt mir aber immer noch ein Buchstabe. Moment. Warte, ist hier oben was? Ich möchte halt gerne sofort alles einsammeln, als es später nachzugucken, wo es alles ist. Und ja. Gut, dass ich das gemacht habe, denn hier war das. Vergessene M. Dum, dumm dumm, -dum dumm -dum -dum -dum. Na gut, dann hoch da. Da war dann so eine Pille, genau. So eine automatisch bewegende Pille und dann komme ich hoch. Okay ist doch nicht One-Time-Only-Chance. Aua. Das hat weh. Aber wir werden sofort geheilt und wieder getroffen. Ich bin zu schnell, glaube ich. Okay, Wall-Jumps können wir nicht machen. Irgendwas fehlt uns da, glaube ich. Und hier ist das N Pac-Man! Genau. So sieht das aus. Ja, yeah, perfekt. Eine... Was war das? Glocke oder so? <lacht> okay. weiß nicht, ob man die essen sollte, aber... Na gut. Wow, aufpassen. Den noch schnell, schnell. Nein! Moment. Kriege ich noch irgendwo eine Pille oder kann ich die von vorhin nehmen? Aua, das wollte ich nicht. Ja, ich kann die von vorhin nehmen. Okay. Ich bin das bei Videospielen gewohnt, dass man nur eine einzige Chance hat, etwas zu bekommen. Ja, es gibt da ein paar schwierige Videospiele, wo das halt so ist. Deshalb bin ich das gewohnt. Sollte aber natürlich kein Standard sein. Und das finde ich gut bei so einem Spiel hier, dass das kein Standard ist, denn das ist nur. Ja, nervig, auch ein bisschen stressig und. Ja, das macht's auf jeden Fall spaßiger. Dass man es einfach nach seiner Geschwindigkeit alles sammeln kann. Aua, ich hab nichts gesehen. Sorry. Sorry, not sorry. Nam. Nam. Und Nam. zieh die ganzen Augen rum. Das finde super. Ja, wir haben noch die Birne. Äh, Banane, meine ich. Ja, jetzt es jetzt erst gezählt. Okay, und dann noch die Zwei. Und dann schießen wir... ...die statue kaputt! Pow! Müssen wir wahrscheinlich so einen Sprung machen, oder? Oder einen normalen Sprung? da kann ich nicht auch so da hoch? Tatsache, wir können einen sehr hohen Sprung machen, wenn wir rauskommen aus dem Wasser. Ach, ganz knapp. Okay. Oh, guckt ihn euch an. Bam. Du kannst nichts ausrichten. Und das war... Bonus-Stage-Pac-Man. Anscheinend. Oh, warte, kommt das ein Bonus-Stage? Tatsache. Eine Bonus-Stage. Okay. Was erwartet mich dann hier? Wow. Das war's. Warte, vielleicht kann ich noch mehr bekommen. Hehe, ich krieg noch mehr. Au! Vielleicht habe ich ein Time Limit. Ich weiß es nicht. Aber ich kann hier einiges sammeln. Oh, das krieg ich aber nicht mehr. Oder ist oben noch eine Pille? Ah. Da haben wir sammeln erstmal den Rest ein, den wir verpasst haben. Ich weiß da hinten war noch was, aber ich hole mir jetzt erstmal wieder die Pille. Oder huh. war die hinten? Oh Gott, ich habe keine Zeit mehr. Ah! Das schauen wir nicht mehr, oder? Oh, aber wir sinken sehr schnell. Dann können wir es vielleicht noch schaffen. Und. Yeah, wir haben es noch geschafft. Da oben war noch ein bisschen was, aber ich glaube, die Kiste war interessanter. Okay, cool. Dann gibt es wieder Glücksspiel. Juhu! Slut Bonus Start. Dann packen wir erstmal all unser Stuff rein und fangen dann mit. der Kirsche mal wieder. Nach Mist. okay. Ich möchte nicht die Kirche machen. Ich möchte nicht was anderes machen. Den Apfel. Ja, der Apfel ist okay. Okay. <lacht> ich bin nicht gut darin, okay? Ich, ich versuche es, aber ich krieg's einfach nicht hin. Hä, hey, da sind noch zwei nebeneinander. Also nicht. Ganz nebeneinander. Dreht wohl nicht, wenn es nicht ganz nebeneinander ist. Na gut. Fast geschafft. Okay. Nein. Aber alles drei ist rot und das gibt auch noch mal einen Bonus. Immerhin, immerhin. Und wir haben alles gesammelt, glaube ich, oder? Fehlt uns irgendwas? Ein Schlüssel? Haben wir den eingesammelt, den Schlüssel? Ich weiß es gerade nicht. Bin mir nicht sicher. Episode Kanonen Katastrophe freigeschaltet. Ja, okay, gut, das brauche ich nicht vorlesen. Das sehen wir dann, wie das Level heißt. Uns fehlt ein Schlüssel. Werde ich den noch nachholen oder ist der erst für später gedacht? Das sehen wir dann. In der nächsten Folge von Pac-Man World Repack. Wir sehen uns dann, wir wacker wackern uns dann das nächste Mal wieder in dieser wundersamen Welt.